Ja, der Robert hat mich gerade ganz aufgeregt angerufen. Ich glaube, er hat die, was war das gewesen, Gloria, Gaia, ah, da kommen wir so langsam durcheinander mit den Namen von den Batterien. Die hat jetzt noch keinen Namen bekommen, war aber, äh, ja, komplett tot gewesen. Ne, auch wenn man jetzt hier oben reingucken sollte, gut, viel sieht man nicht. Aber äh, mich hat es ganz schön gewundert, dass sie überhaupt noch ihre Spannung gehalten hat. Nach dem Laden, so ich glaube 2 Ampere Stunden konnte ich reindrücken. Naja, aber worum es ja eigentlich ging, ja der Robert hat mich ganz aufgeregt angerufen, hat gemeint, hey Thorsten, meine Aloun-Batterie lädt sich zurück mit einer Last dran. Ich glaube, der hatte eine 50 Watt-Birne bei sich dran gehabt und hat eine richtig große gehabt. Man hat dann zwischendurch äh, Phasen gehabt, da war sie bei der einen Zeit, glaube, bei 6 Volt, äh, 17 und eine Minute später bei äh, 6,19 Volt laut seinem Messgerät. Ne? Ja, da haben wir halt ein bisschen hin und her gerätselt. Ne? Und da ist mir eingefallen, dass ich das ja auch schon des Öfteren beobachtet habe, aber halt keine Rückladung beobachtet habe, aber ein nicht ganz lineares sinken unserer Voltzahl, wenn wir eine Last dran haben. Tja. Gut, also wollen wir erstmal eine richtig schöne entlade machen. Mit einem kaputten Akku, wo voilà, ein drin ist. Los geht's. you kill me when you leave I've got a beaten heart and love is the sweetest thing to leave What? <laughs> That water pump The no old familiar stain. Try to kill it all the way. But I remember everything.